Ich habe hier folgende Tabelle in Excel und die möchte ich in ein Buch kopieren. Ich könnte jetzt hier in Excel die Tabelle kopieren und dann hier einfügen. Das sieht auf den ersten Blick auch ganz gut aus. Aber wenn wir uns hier mal den Quelltext anschauen, dann sind noch da einige Sachen drin, die mir nicht unbedingt hier gefallen. So Sowas hier zum Beispiel, das möchte ich eigentlich da nicht drin haben. Das heißt, ich hier möchte einen sauberen HTML-Code haben. Gut, ich könnte das natürlich jetzt händisch machen und, und rauslöschen. Oder die Tabelle an sich ähm, schreiben in HTML. Oder auch mit Suchen und Ersetzen vielleicht arbeiten. Aber das ist mir alles zu so aufwendig. Ich möchte das hier in einen Rutsch sauber drin haben. Und deswegen gehe ich auf folgende Seite. Das ist hier ein Tool, das aus einer Excel-Datei einen sauberen HTML-Code macht. Funktioniert folgendermaßen. Ich kopiere hier meine... Meine, meine Tabelle in Excel und füge das hier ein und dann kann ich hier noch sagen, was ich haben möchte. Ich möchte hier kein CSS haben und dann kann man das hier generieren und dann bekomme ich hier einen ja, relativ sauberen HTML-Code mit einer anständigen Tabelle. Den kopiere ich hier raus und gehe dann zurück, schalte hier oben auf HTML, füge das Ganze ein so, und dann habe ich hier im ersten Schritt erstmal eine saubere Tabelle. Jetzt kann ich die hier noch formatieren. Das heißt, ich mache das hier weg und da schreibe ich nur das rein und das kommt hier auch weg. Das glaube ich nicht. Und dann gehe ich auf Speichern. Ja, und dann habe ich hier eine vernünftige Tabelle in meinem Buch.